Ich bin's Conny und heute spielen wir mal wieder Pet Simulator X. In dem Video will ich einfach mal schauen, was die Leute wohl für eine Huge Cat traden. Die Huge Cat ist ja immer noch eins der seltensten Pets, die es im Pet Simulator gibt. Einfach weil man die Huge Cat nur bekommen kann, indem man den limitierten Merch von Pet Simulator X gekauft hat. Und der war ja jedes Mal, sobald er online gestellt wurde, direkt ausverkauft. Jedes Mal, wenn Kissen zur Verfügung gestellt wurden, waren die sofort ausverkauft. Danach musste man sich die irgendwie auf irgendwelchen Scam-Drittanbieter-Seiten Da gab es dann nie eine Garantie, ob man den Code bekommt. Deswegen... Es ist immer sehr kritisch gewesen. Und es gibt halt nur sehr wenige von diesen Pets. Ich gehe jetzt mal in den Trading Plaza und dann gucken wir einfach mal, was die Leute hier sagen. Und was die Leute einem so bieten werden. Nach Pet Simulator X immer noch im schönen Weihnachts-Theme. Oh Gott, und ich höre schon Leute. Wollen, wollen wir nochmal Voice Chat anmachen? Ich mache einmal Voice Chat wieder an. Also, dass ich die Leute hören kann. Ich bin gespannt, ob daraus was wird. Hm. Okay, die Leute haben gemerkt, dass ich eine Huge Cat habe. Aber ich glaube, ich mache das mit dem Voice Chat aus, weil ich glaube, hier... Kommt kein gutes Gespräch bald zustande. Also machen wir wieder die Soundeffekte an, weil die hören sich schön an und stellen Roblox leiser, weil die Soundeffekte sind sonst zu laut. Also, aber irgendwer hat schon geschrieben, can I offer? I really want a festive huge cat, please let me offer. Er möchte eine festive huge cat, ich habe aber jetzt eine huge cat. Ich kann ihm auch eine festive huge cat bieten, so ist nicht. Thomas. Ach, das ist derselbe Server, auf dem ich schon mal drauf war, als ich. Als ob hier dieselben Leute drauf sind. Komm, ich pack jetzt nochmal die festive huge cat aus, nur für den Flex, aber ich will eigentlich auf einen anderen Server rauf. Was soll denn das? Can I offer? Pumpkin? Okay, Pumpkin, wo haben wir dich? Er hat seine Trades of Friends only, dann kannst du nicht offern, Bro. Okay, ich frage sie einfach mal im Chat. Würde mich halt wirklich interessieren. Was würdest du mir bieten für eine Huge Cat? Conny, trade me to see offer. Okay, ich trade Domo. Okay, Domo, was offerst du für eine Huge Cat? Don't cancel him mit. Okay, er packt jetzt rein. Die cats sind aus meiner Sicht wertlos. Dann haben wir hier Galaxy Foxes in Dark Matter. Das sind gar nicht mal wenig. Die sind eigentlich ganz schön. Die, die würde ich gerne haben, einfach nur um sie zu verlosen. Dasselbe gilt auch für Center Paws. Aber die Center Paws hätte ich gerne auch in Dark Matter. Also jetzt fängt es langsam an zu schwächeln. Ich meine, das ist ein wirklich gutes Offer. Schaut ihr das an. Schaut euch dieses Angebot an. 6,5 Milliarden Gems. Er offert mir richtig viele, ultra starke Pets. Ein paar Exclusive Pets noch dazu. Er packt immer weiter äh, Silver Stacks hier unten rein. Aber das Problem ist halt... Das hier ist eine Huge Cat. Die Huge Cat ist immer, immer, egal, was ihr für Pets habt, egal, was gerade die stärksten Pets sind, ist die Huge Cat immer so stark wie dein stärkstes Pet, das du im Inventar hast. Und sie ist so einzigartig, von der existieren so wenige Pets. Da kann er so viele von diesen Pets hier offern, wie er möchte. Die Pets hier sind toll. Die Pets hätte ich aber nicht mal gerne wirklich dafür, dass ich sie benutzen kann. Die hätte ich tatsächlich gerne einfach nur, damit ich sie verschenken kann, weil ich mir denke, boah, das sind Pets, die kann man immer gut verschenken, da freuen sich die Leute drüber. Aber es sind keine Pets, wo ich mir denke, ja, Dafür äh, gebe ich meine Huge Cat her. Na, Bro. Sorry. Es, es ist wirklich ein gutes Offer, was du mir hier gibst. Also wirklich, das ist ein fettes Offer. Aber sorry. Die Huge Cat kriegst du dafür nicht. Aber da seht ihr mal, was der für eine Huge Cat offern würde. I offer everything. Okay, wenn du mir everything, dann möchte ich ein Porsche Panamera. Archie. Okay, Archie, dann zeig mir mal dein gutes Offer. Wo haben wir dich, Archie? Hier. Und zeig mir dein Offer. Ich pack die Huge Cat rein und du sagst mir und du zeigst mir, was du offern würdest. Eine Milliarde Gems? Also da habe ich eben schon mehr angeboten bekommen. Er schreibt nur OMG OMG, OMG. Also, <lacht> The Huge Cat is my dream. Wow. <lacht> ja, wessen Dream ist es nicht, ne? Aber das ist halt, das ist nicht so ein gutes Offer. Ich habe eben ein besseres Offer bekommen, Archie. I already got a better offer. Bro, Archie, tut mir echt leid. That's my best because Be Galaxy Fox is also my best friend, okay? May I offer? Froggy. Okay, Froggy, was offerst du mir für eine Huge Cat? Dann zeig mal. Was offerst du? Du offerst einen Silver Dragon? Also drei Dark-Matter-Silver-Dragons. Und jetzt fängt fang's schon an. Alien-Parasites. Ja. dominus ist. Das sind alles gute Pets. Aber gegen eine Huge-Cat? Ah, gegen eine Huge-Cat? Ich weiß ja nicht. Send my trade. Ja, jetzt, jetzt packt er schon solche Sachen rein. Ah, ich bin nicht wirklich überzeugt. bin nicht wirklich überzeugt. Also ich würde sagen, wenn er mir einen Huge Dog reinpacken würde, dann wäre ich dabei. Aber so? Er packt mir jetzt Alien Parasites rein. Die A Also Alien Parasites in Normal brauche ich tatsächlich noch für die Pet Collection. Ich habe die bisher nur in Gold, in Rainbow, in Dark Matter, aber noch nicht in Normal. Aber sonst ist ein netter Trade, aber, ha. Huh? All I have said. Das ist alles, was du hast. Ja, sorry. Sorry, Bro. Das tut mir echt leid, dass ich da cancel. Ich, es tut mir wirklich leid, dass ich da canceln muss. Also, ich würde einen Pegasus nehmen. Ehrlich gesagt, ja. Ich würde diese Cat wahrscheinlich gegen so einen Pegasus... Äh, trade. To, to be honest, I could only think of a Pegasus. Das ist das einzige Pet, wofür ich wahrscheinlich... eine der Huge Cats hergeben würde. Ist einfach so. Du offerst alles, was du hast. Ja, ich weiß schon. I don't got Robux. Only 22. Ja, um, dann. Zeiten sind mies, aber wenn du nur 22 Robux hast und gerne mehr hättest, dann kannst du dir gerne meine Roblox Studio Tutorial Playlist anschauen. Es ist nicht die be beste Playlist, aber grundsätzlich, ihr könnt Robux verdienen, indem ihr Roblox Spiele entwickelt und fangt einfach an. Sagt euch nicht, oh, ich weiß nicht, wie das geht und deswegen mache ich es nicht. Fangt einfach an, das zu lernen. Das ist leicht. Roblox ist dafür gemacht, dass ihr das schnell lernen sollt. Das ist für Kinder gemacht. Kinder, die programmieren lernen sollen. Ihr könnt... Damit anfangen, ihr könnt Roblox-Spiele programmieren, ihr müsst es nur versuchen und irgendwann habt ihr ein Spiel, das so ist wie Pet Simulator X und euch steinreich macht, durch irgendwelche Updates, bei denen ihr 1200 Robux verlangt für ein Christmas Egg, wo die Chance für einen huge Center Power unbekannt ist, was übrigens hochgradig illegal ist in ganz vielen Ländern. Also da, das könnte eventuell noch richtig heftige Probleme geben, aber wenn ihr das Video seht, das ist ein bisschen vorproduziert, dann wissen wir ja schon, ob es Probleme gab oder nicht. 1 Billion Gems in my Inventory. Sorry. Sorry. Das sind alles ziemlich gute Angebote. Wait, do you trade those? No, sorry. Die trade ich nicht. Du hast natürlich auch eine richtig coole Exclusive-Armee hinter dir. Ach, danke Santa Post, dass du uns Gifts schenkst. Na gut, ich würde sagen, ich probiere jetzt noch einmal in einen anderen Server zu gehen. Ich hoffe, dass ich jetzt mal andere Leute treffe und nicht immer wieder auf denselben Server komme. Wäre zumindest sehr schön, wenn das wenn ich das schaffen würde. Gingerbread-Chest in der Tech-World. Die muss ich mir holen. Die muss ich mir holen. Die muss ich mir holen. Wo ist sie? Wo ist sie? Wo ist sie? Wo ist sie? Please, please, Gingerbread. Zeig mir, wo die Gingerbread-Chest ist. Nein, es spawnt gar nichts. Es spawnt gar nichts, Leute. Bitte, zeig mir, wo die Gingerbread-Chest ist. Ah, ich habe... Das Gefühl, sie wurde inzwischen abgebaut, weil es so lange gebraucht hat, bis, sie, bis die Sachen hier gespawnt sind. Ah, traurig. Ich brauche die. Naja. Boris schreibt, ach, der Scammer wieder da. Oh, hier wurde scheinbar jemand gescammt. Komm, so, ich geh einfach mal in, wieder in Voice-Chat rein und dann fragen wir mal, wer hier wen gescammt hat. Wer hat hier wen gescammt? Das will ich wissen. OMG, Conny, ich liebe deine Videos. Okay, Bro. Übertreib halt. Der eine hat mich gescammt. Okay. Wer ist der eine? Bro, Sag mir, wer ist der eine? Ach, vor Aufregung, alles falsch. Ja, so ist das Leben. Wo sind die Leute? Wo chillen die Leute gerade? Sind die gerade beim Christmas Event? Nee, hier ist gerade niemand. Okay. Wo sind denn die Leute heutzutage alle? Die sind nicht bei der Tech Chest? Vielleicht bei der Tech Entry Chest? Ach, hier, am Spawn. Wer ist denn der eine? V. Fragezeichen. Okay. Was willst du? Wer der eine ist? Der hat verlassen. Ach so, okay. Bonnie, ich habe ein Geschenk für dich. Brauch keine Geschenke, Bro. Warte, Alpha Stein, du hast wahrscheinlich nicht mehr Voice Chat. Nee, du kannst mich gar nicht hören. Okay. Komm, ich trade Alpha Stein einfach mal an. Was hast du für ein Geschenk? Ah, das muss echt nicht sein. Komm, ich schenk, schenk dir einfach mal so ein Silver Stack zurück. Du kannst das Ding da rausnehmen? Komm, gönn dir. Willst du jetzt den Silver Stack oder nicht? Nein, du brauchst mir keine weiteren Silver Stacks geben. Komm, ich leg rauf. Es muss nicht sein, okay. Wie viel machen die? Die machen immer so viel wie dein stärkstes Pet. Warte, wie bist du denn hier, Plushies? Kannst du dir ja mal angucken hier. Also macht der dann 288 Milliarden. Ja, wenn dein stärkstes Pet 288 Milliarden hat, dann hat die Huge Cat auch 288 Milliarden. Genau, das Doppelte wie das Beste, weil die Huge Cat hat ja dann auch noch, ähm, Strength 5 Verzauberung. Naja, ich werde mal hier auf dem Server, wollen die mit Leute mir nicht wirklich Offers geben und die haben auch nicht wirklich Offers für mich. Wir haben auf jeden Fall schon mal einen guten Eindruck davon bekommen, wie wertvoll so eine Huge Cat eigentlich ist. Huge Festive Cat kann ich jetzt auch mal wieder rausnehmen. Einfachstein hat eine Frage. Okay, dann, sch dann schreib mal deine Frage. Anstatt zu schreiben, habe eine Frage. Das ist übrigens wichtig... Wenn ihr eine Frage an jemanden habt, dann verschwendet sie nicht damit, zu sagen, dass ihr eine Frage habt. Sondern schreibt einfach die Frage. Ich glaube, er stellt jetzt die Frage gar nicht, weil er darauf wartet, dass ich mit Ja antworte. Aber das werde ich nicht machen. Was ich aber machen werde, ist das Video beenden. Das Video dauert jetzt schon lange genug. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst gerne ein Like da. Wenn ihr mehr Videos zu Pet Simulator X oder zu anderen Roblox-Spielen sehen wollt, dann abonniert gerne meinen Kanal. Schreibt mir auch gerne in die Kommentare, ob ihr noch irgendwelche anderen Roblox-Spiele kennt, die ich mal spielen soll. Und kommt auch bitte auf meinen Discord-Server. Dort könnt ihr ab und zu auch an Verlosungen teilnehmen. Und auch ein paar ziemlich gute Pets von mir gewinnen. Weil ich verlose auf dem Discord-Server ab und zu auch mal ein paar gute mythical Pets. So, das war's dann aber auch mit dem Video. Bis dann und... Aua. <lacht> Nochmal. Bis dann und... Ciao!